Viele Prozesse laufen nicht vollständig ab, sondern nur bis zu einem gewissen Gleichgewicht. Wir lernen heute, dieses Gleichgewicht zu berechnen und Möglichkeiten aufzuzeigen, das Gleichgewicht zu verschieben. Hallo und herzlich willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Unser Thema heute, chemische Gleichgewichte. Wo liegt das Gleichgewicht und wie können wir es verschieben? Wir haben das letzte Mal gesehen, dass die Spaltung von Wasser in H und OH niemals vollständig ablaufen wird. Das Verbieten der erste und der zweite Hauptsatz. Tatsächlich liegt das Gleichgewicht der Autopolyse von Wasser sehr weit auf der linken Seite. Wir werden gleich ausrechnen, wo es genau liegt. Wir hatten das letzte Mal die Autopolyse von Wasser thermodynamisch diskutiert. Die drei Zahlen, die Sie hier sehen, vergleichen immer die reinen Produkte mit den reinen Edukten. Die Standardreaktionsenthalpie von 56 kJ pro Mol bedeutet, die reinen Produkte sind um 56 kJ energiereicher als die reinen Edukte. Die Standardreaktionsentropie bedeutet, die reinen Produkte sind um 0,08 kJ pro Mol und Kelvin entropieärmer als die reinen Edukte. Am wichtigsten ist die letzte Zahl. Der Standardantrieb ist positiv, die reinen Produkte sind um 80 Kilojoule instabiler als die reinen Edukte. Das bedeutet, die Reaktion wird niemals vollständig ablaufen. Wir wollen nun im Detail sehen, wie sich diese drei Kenngrößen während der Reaktion verändern. Für die Energie ist das relativ einfach. Die Energie startet bei minus 286 KJ bei reinem Wasser und endet bei minus 230 Kilojoule bei den Produkten. Es geht also ziemlich linear mit der Energie bergauf. Das ist das Energie, genau das Enthalpieprofil unserer Reaktion. An der X-Achse, dieses Chi, ist der Reaktionsstand, 0 heißt reine Edukte, 1 heißt 100% Umsatz, reine Produkte. Alternativ dazu kann man auch den Reaktionsquotienten QR angeben. Das ist der Quotient aus Produktkonzentration durch Eduktkonzentration. Etwas anders sieht die Sache aus bei der Entropie. Wir können zunächst einmal die Entropien der Reihen Produkte und Edukte markieren. Es geht von etwa 70 Joule pro Kelvin für Wasser runter auf minus 11 Joule pro Kelvin für die Produkte. Während der Reaktion haben wir eine Mischung. Komponenten und Mischungen sind in der Regel entropiereicher als reine Komponenten. Das bedeutet, es geht hier nicht linear von oben nach unten, sondern wir haben unter Umständen ein Maximum. Das gibt es gleichung Delta G ist Delta H minus T mal Delta S. Wir setzen für Delta H die plus 55,83 ein, für Delta S minus 0,08 und erhalten ein Delta G von plus 80. Wir kommen nun zu einer der wichtigsten thermodynamischen Kurven, nämlich die Änderung der freien Enthalpie während einer Reaktion. Wie ändert sich die Instabilität während einer Reaktion? Wir starten bei minus 237 und enden bei minus 157. Es geht also mit der Instabilität nach oben. Ein vollständiger Ablauf der Reaktion ist damit ausgeschlossen. Beachten Sie, dass die Instabilität sich nicht linear von den Edukten zu den Produkten erhöht, sondern dass wir ein kleines Minimum haben. Vom Ausgangszustand bis zu diesem Minimum nimmt die Instabilität ab und das bedeutet, hier kann die Reaktion tatsächlich stattfinden. Das Minimum hat eine besondere Bedeutung, denn das Minimum ist tatsächlich das Gleichgewicht. Egal wo wir auf der Kurve starten, Freie Enthalpie kann nur abnehmen, kann sich nur dem Minimum nähern. Sie wissen aus der allgemeinen Chemie, dass man ein Gleichgewicht durch das Massenwirkungsgesetz und durch eine Gleichgewichtskonstante quantifizieren kann. Die Gleichgewichtskonstante sieht ähnlich aus wie der Reaktionsquotient, mit dem Unterschied, dass hier Gleichgewichtskonzentrationen eingesetzt werden. In der Thermodynamik ist es außerdem wichtig, dass wir für die Konzentrationsmaße eine Konvention einhalten. Wenn wir Gase betrachten, müssen wir die Konzentration in bar einsetzen. Wenn wir Flüssigkeiten oder Feststoffe betrachten, müssen wir deren Konzentration als Molenbruch betrachten. Und wenn wir gelöste Stoffe diskutieren, müssen wir deren Konzentration in mol pro Liter einsetzen. Bedeutet für unsere Autoprotolyse von Wasser, ist die Gleichgewichtskonstante wie folgt zu formulieren. Im Zähler stehen zwei gelöste Stoffe, Konzentration von H Konzentration von OH- in Mol pro Liter. Im Nenner steht eine Flüssigkeit, deren Konzentration wir in Molenbruch quantifizieren müssen. Damit ist die Einheit der Gleichgewichtskonstante festgelegt: Mol Quadrat durch Liter Quadrat. H und OH- sind um 80 Kilojoule instabiler als Wasser. Aus diesem Standardantrieb können wir nun in der Tat den Zahlenwert der Gleichgewichtskonstante ermitteln. Und zwar kriegt das nach dieser Gleichung. Die geschweifte Klammer bedeutet Zahlenwert von k e hoch minus Delta g0 durch RT. Wir setzen die Zahlenwerte ein und erhalten einen Zahlenwert von 10 hoch minus 14. Wir hatten vorher die Einheit berechnet, Mol Quadrat durch Liter Quadrat. Also ist die Gleichgewichtskonstante von Wasser 1 mal 10 minus 14 Mol Quadrat oder Liter Quadrat bei 25 Grad. Sie wissen, dass die Wurzel aus dieser Gleichgewichtskonstanten 10 minus 7 die Konzentration der Protonen sind. Und daraus errechnet sich ein pH-Wert von 7 bei 25 Grad. Generell können wir jeden Prozess thermodynamisch klassifizieren hinsichtlich der Energie- und der Entropieänderung. Wir haben damit vier Quadranten, so wie hier gezeichnet. Prozesse, bei denen die Energie und die Entropie mit uns sind, also die Energie abnimmt und die Entropie zunimmt, sind immer exergonisch, haben immer einen Antrieb, zum Beispiel die Zersetzung von Ammoniumnitrat. Auf der anderen Seite sind Prozesse, bei denen die Energie und die Entropie nicht mit uns sind, immer endergonisch. Umwandlung von Graphit in Diamant ist hier ein Beispiel. Dann gibt es Fälle, bei denen die Temperatur ausschlaggebend ist. Zersetzung von N2O4 in NO2 ist zwar Endotherm, Energie nicht mit uns, aber Endotrop, Entropie mit uns. Bedeutet, dass bei niedriger Temperatur, wo die Energie die Oberhand hat, die Reaktion keinen Standardantrieb hat. Bei hoher Temperatur aber sehr wohl. Es gibt eine Grenztemperatur, das ist die Floortemperatur. Umgekehrt gilt für Reaktionen, die im unteren linken Quadranten sind, dass die Energie mit uns ist, aber die Entropie nicht mit uns ist. Da die Temperatur an der Seite der Entropie kämpft, heißt das, bei niedriger Temperatur Standardantrieb vorhanden, Gleichgewicht rechts bei hoher Temperatur, kein Standardantrieb, Gleichgewicht links. Wir haben hier eine Ceiling Temperatur. Sie sehen die Temperatur hat einen großen Einfluss auf den Standardantrieb und auf die Gleichgewichtskonstante. Wir wollen es diesen Einfluss quantifizieren. Wir haben einmal die Gibbs-Helmholtz-Gleichung und wir haben die Gleichung mit der wir die Gleichgewichtskonstante ausrechnen können. Wenn wir diese beiden Gleichungen zusammenfassen, erhalten wir diesen Ausdruck. Sie sehen, dass die Gleichgewichtskonstante K in nicht ganz so einfacher Art und Weise von der Temperatur abhängt. Wir können aus dieser Gleichung eine lineare Beziehung herstellen, wenn wir LnK gegen den Kehrwert der absoluten Temperatur auftragen. Und das hat Herr van Hoff gemacht. Das ist die van Hoffsche Auftragung, die van Hoffsche Reaktionsisobare. Wir erhalten dann eine Gerade. Wir haben hier eine Reaktion bei verschiedenen Temperaturen untersucht, hinsichtlich ihrer Gleichgewichtskonstante. Die Temperatur steigt von rechts nach links an und die Gleichgewichtskonstante steigt ebenfalls an. Aus der Gleichung ergibt sich, dass Delta H positiv ist. Wir haben hier eine endotherme Reaktion. Wir können mit der Gleichung von Hoff auch Gleichgewichtskonstanten von einer Temperatur auf die andere umrechnen. Wir wollen an dem Beispiel des Zerfalls von N2O4 das Prinzip des kleinsten Zwanges erläutern. Das Prinzip des kleinsten Zwanges stammt von Le Chatelier und Braun und sagt folgendes: Wenn wir auf ein System im Gleichgewicht einen Zwang ausüben, dann verschiebt dieses Gleichgewicht, indem es dem Zwang ausweicht, indem es eine angebotene Größe verbraucht. Wo das Gleichgewicht N2O4-NO2 liegt, kann man optisch sehr schön detektieren, N2O4 ist ein farbloses Gas, NO2 ist ein braun gefärbtes Gas. Die Reaktion von N2O4 zu NO2 ist endotherm, verbraucht also Wärme. Wenn ich die Temperatur erhöhe, damit quasi Wärme anbiete, wird sich das Gleichgewicht in die Richtung verschieben, in der die Wärme verbraucht wird, sprich auf die rechte Seite. Das können wir verallgemeinern. Reaktionen verschieben ihr Gleichgewicht mit höherer Temperatur auf die rechte Seite. Beim Prozess N2O4 zu NO2 nimmt das Volumen zu. Es ist ein Endokora Prozess. wenn wir jetzt den Druck erhöhen, dann weicht das Gleichgewicht in die Richtung aus, wo das Volumen kleiner ist, sprich es verschiebt sich nach links. Nun, es gibt auch Reaktionen, die bei jeder Temperatur endergonisch sind, die also nie einen Antrieb haben. Was können wir in diesem Fall tun? Zunächst mal können wir diese Reaktion mit einem mechanischen Analogon darstellen. Ein Gewicht, welches auf dem Boden liegt, wird sich niemals freiwillig nach oben bewegen. Bei keiner Temperatur. Dieser Prozess des Anhebens nach oben hat keinen Antrieb. Wenn wir diesen Prozess erzwingen wollen, müssen wir von außen Energie zuführen und zwar nicht als Wärme, sondern als Nutzarbeit. Zum Beispiel, indem wir hier entsprechend einen elektrischen Motor anschließen. Eine solch hartnäckig endergonische Reaktion ist zum Beispiel die Umwandlung von CO2 und Wasser zu Glukose und Sauerstoff. Das ist die Photosynthese. Die funktioniert nur, weil von außen Lichtenergie, also keine Wärme, eingespeist wird und sie eingekoppelt werden kann in den Reaktionsvorgang. Genauso wenig wird sich Kochsalz freiwillig in Natrium und Chlor spalten. Das geht nur, wenn wir von außen elektrische Energie in Form einer Elektrolyse einspeisen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Gewicht hier anzuheben. Wir müssen einen Prozess, der einen großen Antrieb hat, an diesen endergonischen Prozess einkoppeln das kann zum Beispiel so aussehen in der Mechanik, dass wir ein Gewicht in einer gewissen Höhe nach unten bewegen. Das geht freiwillig, das ist spontan und wir koppeln das über einen Flaschenzug an unser Gew erstes Gewicht. Das Koppeln mehrerer Reaktionen ist in der Biochemie zum Beispiel sehr häufig. Hier ist die ATP-ADP-Reaktion eine solche Reaktion mit hohem Antrieb, die gerne eingekoppelt wird. Wir können aber auch zum Beispiel die Zersetzung von Eisenoxid in Eisen und Sauerstoff provozieren, indem wir den Sauerstoff hier durch eine weitere Reaktion aus dem Gleichgewicht abziehen, zum. Beispiel mit Aluminium oder Magnesium. Fassen wir zusammen. Wir haben gesehen, dass der Antrieb eines Prozesses zwei Komponenten hat: eine energetische Komponente delta H und eine entropische Komponente ΔS. An der Seite von Delta S steht noch die Temperatur. Je nach Größe und Vorzeichen von Delta H und Delta S und unter Umständen auch von der Temperatur hängt es nun ab, wie groß der Antrieb eines Prozesses ist. Delta G0 beschreibt den Unterschied der Stabilität zwischen Edukt und Produkt. Aus Delta G0 können wir weiterhin die Gleichgewichtskonstante ausrechnen. Die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstante wird durch die Gleichung von Van Hoff beschrieben.